Am besten hat mir bislang gefallen, der Vortrag über die Verifikation, weil ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, in den Redaktionen festzustellen, mit welchen Inhalten man wirklich aktiv arbeiten kann. Abgesehen davon, dass natürlich zwei, drei Sachen schon bekannt waren, war da, glaube ich, ganz gute Handreichung dabei, wie man sowas umsetzen kann in den Redaktionen selber. Aber auch eben der Hinweis darauf, dass man das auch gerne bei DPA ausleihen kann und quasi mitten und in die Redaktion holen kann. Nein, ich glaube, ablösen wird es das nicht. Ich glaube, dass Bewegtbild eine riesen, riesengroße Rolle spielen wird und auch die Bedeutung von Bewegtbild noch größer werden wird. Aber ich glaube, am Ende ist ein gutes Foto, ist ein gutes Foto und wird auch immer ein gutes Foto bleiben und hat einen riesen Stellenwert, vor allem auch im Print. Bei online, ich glaube ich, kommt es zu einer Art Gleichberechtigung. immer wieder eine Herausforderung und ständig beobachtet werden müssen, aber eine gute Zusammenarbeit.